Hallo, Sims 4, Folge 30. Ich heiße euch herzlich willkommen, Schnuggis und Schnuggelinchens. Ja, schreibt mal. Wie lange dauert das noch? Genau, jetzt muss sie aufs Klo, sehr gut. Machen wir ein bisschen Schnelldurchlauf, sonst ist es zu langweilig. <lacht> Skyler! Was? Sie. Sie blättert jetzt in Büchern. Ja, das ist so ein Tick von ihr. Anstatt sich mal ums Baby zu kümmern. Und müde ist sie auch schon wieder. Kann sie gleich bei Jackson pennen. Los! Lalala! La, la. Jackson ist fast ausgeschlafen. Der könnte eigentlich aufstehen und sich um sein Baby kümmern. Und sie lassen wir jetzt nur ein bisschen pennen. Ich hoffe, er kümmert sich auch. So, neben Bücher lesen, fressen. Hunger hat er nämlich schon wieder. Schauen wir mal, was drinnen ist. Ja, Würstchen mit Bohnen essen wir jetzt noch weiter. Wo ist die? Genau. Ui, was hat er denn da? Edienbescheinigung. Achtung streng geheim, dieses Dokument bescheinigt die Geburt eines Kindes rätselhafter Herkunft. Möglicherweise stammt es sogar aus einer anderen Welt. Das in einem funktionellen Raum, Rahmen gefasste Zertifikat gibt das Geburtsdatum, den Geburtsort und ein Geburtshelfer an. Schön. Das tun wir doch in Welt platzieren. Ja, komm. Das hängen wir jetzt auf hier. Bei Tim im Zimmer am besten. Aber da ist natürlich kein Platz. Oh, bei Skyler geht's los. Bei Skyler geht's los. Wegen Versuch, Baby. Äh, was mache ich jetzt? Hallo, Skyler. Aktionen. Halt. Baby bekommen. Ich glaube, wir bekommen das jetzt zu Hause. Jetzt, ha. Wir bekommen zu Hause unser Baby. Leute, schaut so. kommt. Und das andere schreit natürlich. Jackson. Es ist ein Junge. Wir haben zwei Jungs. ist ja cool. Wie nennen wir den jetzt? Skylo. <lacht> Skylo nennen wir den. Skylar hat ein Baby, Skylo. Und der sieht aus wie Tim? Der sieht aus wie Tim. Guckt euch das mal an. Skylo. Meine Güte ist der goldig. Was ein süßes Baby. Ich mache mal Screenshots nebenzu. Für die schönen Thumbnails. Und bei dir? Wie sieht's aus? Sag bloß, der stillt den. Der kann den stillen! Er Jackson stillt sein Baby. Ist ja krass. Und er bekommt Fläschchen. Schau mal, der sieht doch echt fast aus wie Tim. Ah ne, Tim sieht doch ein bisschen anders aus im Gesicht, wenn er das sieht. Oi, ist das süß. Tim. <lacht> Skylo. Uh -huh. Die Pupsis. Schön. Na, die sehen sich doch ähnlich, aber nicht ganz gleich aus. Er hat andere Gesichtszüge. Ja, schön. Wir haben zwei Jungs. Zwillinge fast. Oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Endlich haben wir es geschafft. Die Babys sind da beide. Wir haben Familienzuwachs bekommen, Leute. Noch ein Junge. Wer weint? Skylo weint. Also, Skyler, kümmere dich um Skylo. Schmutzige Windel wechseln. Psst, ganz ruhig. Liebkosen. Der braucht jetzt das volle Programm. Hör auf zu essen. Reiß die mal am Riemen, Skyler. Wir gehen im Gruselschritt zu Skylo. Ne, beamen tun wir nicht. Hat sie auch sowas gekriegt? Ne, sie hat sowas nicht gekriegt. So ein Zertifikat. Das ist ja schön. Das sieht auch toll aus. Also muss ich echt sagen. Warum geht das da nicht rein? Jetzt heißt es drin. Hier. Ja, jetzt sind wir wieder beschäftigt. Machen wir wieder klar alles: Schaukeln, Hüpfen, Grimasse schneiden, Angurren. Mehr Auswahl? Kinder sitter Service arrangieren. Obwohl wir das ja schon gemacht haben, eigentlich müsste die doch dann kommen. Muss der schon wieder gewickelt werden oder was? Nee, die haben wie so eine Aura außenrum, seht ihr das so so ein Schatten? Ist bei ihm auch. Sollen wir die vielleicht baden? Hände waschen, Zähne putzen, verbessern? Nö. Sie also muss jetzt telefonieren. Ja, genau. Jackson. Ich glaube, der hat Gita äh, Gitarre wollte ich schon sagen. Geige spielen entdeckt. <lacht> Sie hat die nur Hunger? Nee, Jackson hat Hunger. Wie immer. Komm, iss nur ein bisschen, damit du wieder fit bist, wenn dein Baby dich braucht. Kindersitter kommt, Babysitter kommt, alle beide sind da, zwei Kleinen schlafen, es ist Nacht. Und Jackson, best, er spült ab. Skyler hat wie immer Klobedürfnis, aber sie geht schon, brav. Und Jackson, was machen wir jetzt mit dir? Ja gut, jetzt im Moment können wir nicht viel machen, weil wir uns um die Kinder kümmern müssen. Wir können die nicht einfach alleine hier lassen, es sei denn... Also so nach einer Geburt wäre es doch schon mal ganz nett, wenn wir ein bisschen so ausgehen würden mit Jackson. Zuneigungsausdrücken. Klopf-Klopf-Witz. Jetzt machen wir mal ein bisschen hier. Ah, Nadine ist eine Hundefreundin. Das ist ja schön. Die passt gut zu uns. Sind wir ja auch jetzt machen wir mal bitten in die Sterne übernimmt. er macht ihr mal ein ne, von Herzen kommendes Kompliment ha? das sollte mal sein und jetzt tun wir mal eine Runde bilden weil wir sind fast ausgeschlafen beide mit Jackson genau Und dann gehen wir aus, jetzt reicht's hier. Ich hoffe nicht in Schlafanzug, aber es macht ja nichts, sieht witzig aus. <lacht> cool, wir haben eine Runde. Sieht man an dem Diamant, der da über dem Kopf erscheint. Und jetzt reisen wir mal, jetzt gehen wir mal wohin. Ich würde sagen, in die Solarfackel Lounge. Bisschen Party. Nach so einer Geburt braucht man das. Wen laden wir noch dazu ein? Vladislaus Straut, Aaron Peters und Olivia kim Lewis. Und damit die Runde eine gerade Zahl bildet, nehmen wir noch jemanden. Enrico Roth, Christian Brandenburg, Caleb, Caleb Vatore nehmen wir. Gehen wir ein bisschen fort mit unseren Freunden. Feiern wir das, dass wir jetzt zwei Jungs bekommen haben. Also, das haben sie neu gemacht. Sieht nice aus, gell? Yay! Erstmal alle begrüßen. Pro Umarmung. Ich mach mal Pause kurz, dass nicht alles wieder davonläuft. Nach Karriere bitten in die Sterne. Nee, da gibt's nichts Schönes. Von Herzen kommendes Tag verschönern. Dem machen wir jetzt Oh, Nee, schmeicheln tun wir nicht. Das brauchen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Massage an Kompliment über Aussehen bei seinem Schatz. Und bei ihm machen wir von Herzen kommendes Kompliment machen. Die sind zwar ein bisschen Feinde. Sie stellt sich Vladislaus Straut erstmal vor. Äh, die kennt die alle nicht. Okay, kennenlernen. Mitfühlen soll man die scannen? Nö. Tag verschönern von Herzen kommendes Kompliment machen und Aaron dem machen wir auch von ein von Herzen kommendes Kompliment so jetzt haben wir alles angeben jetzt können wir mal laufen lassen hier und Kele piept natürlich gleich nach innen oh oh die haben schon wieder gestritten wie sind da drin was ist da los da gibt es gleich mehrere Stockwerke, oder wie? Oh, nice! <lacht> super Musik! Also, die hätte auch ein bisschen üben müssen, bevor sie das macht, ha? Ja? Ich könnte jetzt Personal einstellen, will ich aber nicht. Das soll mal Jackson Witze erzählen. <lacht> ja, die unterhalten sich jetzt noch ein Weilchen, denke ich mal. Mal gucken, wie es läuft. Was gibt's Schöneres, als mit seinen Freunden in die Lounge zu gehen? flat Lounge, der der. Der kämpft immer mit alle. <lacht> Angst vor Vampiren zugehen. Vielleicht fällt ihm das ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, was dem überhaupt gefällt. Ich denke mal, das ist so ein Soziopath, der will irgendwie mit niemandem was zu tun haben. <lacht> Super unterhalten äh, Er führt leicht Selbstgespräche Alles klar Herbeirufen kann ich ihn nicht. Nach Tag fragen kann ich ihn auch nicht. Genau. Feuer mal Caleb an. Zuschauen. Ey, die spielen den vollen Scheiß zusammen und alle jubeln sich. Tag Verschönern, sei nicht so gemein. Stratislaus, hey. Bei dem sollt sie mal mitfühlen machen, dass man mal peilt, was bei dem irgendwo in, in der Birne kaputt ist. Wartislaus hat entdeckt, dass Skylar Xion ein Alien ist. Skylar Xion hat nicht mal versucht, es zu verbergen. Wieso heißt die eigentlich nur Xion? Lustige Geschichte erzählen. Probieren wir's. wir es. Wir probieren es weiter. <lacht> Okay, Skylar wird müde. Jackson muss dringend aufs Klo. Jetzt hör schon mal auf, hier Witze zu erzählen, junger Mann. Jetzt gehen wir mal auf Toilette. Und, haben wir schon die Runde getrunken? Freundlich? Ne, ich will eigentlich nicht freundlich zu der sein. Ich will... Chips nehmen, Getränke bestellen. Genau. Zucker Alter, ist das teuer. Nehmen wir Wasser, das kostet nichts. Minzfrisch-Tierkonfekt. Ich will kein Tierkonfekt. Wir sind keine Tiere. Ey, das ist echt teuer. Saft on the Rocks nehmen wir. 72 Similons mal 4. Was? Was war das jetzt? Vladislaus hat sich aufgelöst und dann ist er wieder wieder erschienen. Aha. Katharina Caliente hat sie ihm wohl angetan. Die haben wir doch letztes Mal auch schon gesehen, oder? Kim Schneider. Was ist mit Skylar? Alter! Kurz amüsiert, weil Aufführung gesehen hat. Diese Vorstellung war irgendwie lustig. Skylar hat sich ein paar Mal selbst zugekichert. Ja, ja. Ist schön, wenn man mit sich selbst lacht und der Einzige ist, der lacht. Ich habe ja nichts verstanden, sonst hätte ich ja mitgelacht. Meine Güte. Jackson, was ist schon wieder los? Blasenversagen. Der hat jetzt aber nicht auf den Boden gepisst, oder? Aufwischen. Komm, mach deinen Dreck. Sauber. Ja, das muss jetzt ziemlich peinlich sein. Sich selbst angepisst, dir sein ein Missgeschick passiert, weil du zu lange angehalten warst. Das wie peinlich. Ihr habt dich doch geschickt. Jackson. Blödmann. Gehen wir mal waschen. Vielleicht wird man dann ein bisschen sauberer verwenden. Nicht hier mit Leuten rum, rum diskutieren. Nein, nein. Ja, sehr unwohl. Das ist peinlich. Das, das ist ihm gar nicht peinlich oder wie. Schmutzig, ja. Er fühlt sich nicht gut. War klar. Jetzt hat der sich nicht gewaschen, oder was? Das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ich glaube, wir gehen jetzt dann eh bald nach Hause. Reisen. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle mitkommen. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir gehen heim. Na, ja, Olivia nicht. Vladislaus nehmen. Ach nee, nicht am Tag. Der soll, soll seine Geschichte, Geschichte weitermachen, was er immer macht. Caleb, soll man Caleb nehmen? Bella Grusel, Lilith, Vatore. Ah, wir nehmen jetzt keinen mit. Nur Skyler. Es reicht ja wohl. So, jetzt haben sie Party gemacht die ganze Nacht lang. Jetzt können sie wieder pennen, während die Kinder ihr Hilfe brauchen. Ja, Jackson, jetzt gehen wir als erstes baden, würde ich sagen. Ja, genau, ganz schnell. Und sie muss pennen, aber dringend. Schlafen. Nein, wir machen kein Baby mehr. Es reicht, zwei Babys reichen. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder ein Techtelmechtel haben werden. Erst wenn die Kinder groß sind. Zwei, zwei Stück wird jetzt anstrengend genug, das werdet ihr jetzt sehen. So. Ein neuer Morgen und neue Sorgen, oder wie war das? Und ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, war doch eine schöne Nacht heute. Ciao.